Ja, herzlich willkommen und einen schönen guten Morgen zu diesem neuen Video in der Reihe Digitale Lehre. Wie angekündigt, äh, möchte ich heute eine Interviewreihe einläuten mit diesem ersten Teil, und zwar mit einem Gespräch, das von Studierenden aufgezeichnet worden ist, im Hinblick auf ihre Erfahrungen, die sie im digitalen Semester gemacht haben. Ich werde das Video jetzt begleiten das ist das erste Mal sehen und werde mir entsprechende Notizen dazu machen und ganz kurz nach dem Gespräch noch einige Aspekte aus meiner Perspektive hinzufügen. Ich bin sehr gespannt auf die Unterhaltung und kann mir durchaus vorstellen, dass es nicht bei diesem einen Teil bleibt, sondern dass wir möglicherweise hier eine Gesprächsreihe daraus machen, auch im Hinblick darauf, wie wir uns oder wie wir die Lehre im nächsten Semester planen werden. Bin sehr gespannt und würde ganz gern jetzt schon hier in das Video einblenden. Die Rechte dafür liegen bei Eric Gebel, der möglicherweise das Original auch auf seinem eigenen YouTube-Kanal hostet. Und wünsche Ihnen jetzt erstmal gute Unterhaltung und hoffentlich starke Einsichten in das Studium das im digitalen sein. Semester. Ja. Hallo und herzlich willkommen hier zum digitalen Lehre-Erfahrungsaustausch. Wir sind eine Gruppe von Studierenden, die es sich vorgenommen hat, einfach mal das Corona-Semester, das vergangene Semester Revue passieren zu lassen und sich miteinander auszutauschen. Was hat denn gut geklappt? Was hat nicht so gut geklappt? Und ganz wichtig, was wünschen wir uns denn eigentlich für die kommenden Semester? Und ähm, damit wir auch ungefähr Bescheid wisst, was wir hier eigentlich äh, studieren, also aus welchen Fachbereichen kommen, stelle ich ganz kurz alle Teilnehmer vor. Also wir hätten da zum einen Veronika. Veronika studiert auf Lehramt Deutsch und Geschichte. Dann äh, ist auch Jessica heute dabei. Sie studiert auf Lehramt Deutsch und Mathematik. Gregor studiert auf Lehramt Deutsch und Informatik. Und ähm, Stefanie studiert... Äh, auf Bachelor Englisch und Kunstgeschichte. Und mein Name ist Erik Giebel, ich studiere auf Lehramt Deutsch und ERW, Gemeinschaftskunde Politik. Genau, fangen wir doch einfach mal ganz am Anfang an. Ja, wie begann denn das, ähm, das Semester für euch? Also wie habt ihr, wenn ihr jetzt äh, an die an die Anfänge sozusagen zurückdenkt, es gab, es gab den Lockdown, wie ging das alles für euch los? Wie war da die erste Kommunikation, die ihr da sozusagen mit der Uni erfahren habt? Veronika. Genau, also bei mir begann das Semester sehr chaotisch, muss ich sagen. Ich war im März noch im Blockpraktikum B und das wurde abgebrochen aufgrund der Schulschließung wo ich halt dann noch sehr unsicher war, ob das jetzt fortgesetzt wird, vielleicht am Anfang des Semesters oder irgendwann im Semester. Ich hatte vier offene Seminararbeiten, die durch, aufgrund der slub schließung nicht fortgeführt werden konnten, die teilweise jetzt auch noch zum Abgeben geben sind. Äh, ja, also es war Chaos pur, man hatte keine richtigen Termine, wann jetzt was stattfindet, erst dann, wo die Regelung kam zur Online-Lehre und dass das Semester also normal beginnt war dann ein bisschen Sicherheit da, aber eben Abgaben und Prüfungstermine waren unklar und das hat mich sehr belastet am Anfang. Okay, Jessica, wie lief es denn bei dir? Ja, also mir ging das ähnlich. Ne? Es war, die Struktur war am Anfang recht schwierig. Ich hatte aber dadurch, dass ich auch ein Tutorium in angewandter Linguistik äh, gebe, beziehungsweise gegeben habe, ähm, auch noch ein bisschen die andere Perspektive und gerade auch aus Sicht der Lehre war das, also... Ähm, auch als Tutor hatte man einfach keine Ahnung, wie das Ganze jetzt aufgebaut sein soll, wie man das gut äh, strukturieren kann. Und das zog sich halt eben von beiden Seiten dann wahrscheinlich die ganzen ersten Wochen. Also ähm, in Deutsch war das dann tatsächlich relativ schnell geregelt und ähm, auch klar, aber gerade in Mathe. Wurden halt am Anfang zum Beispiel nur die Skripte hochgeladen und da haben einfach direkte AnsprechpartnerInnen auch gefehlt. Also wenn man Mathe einfach nur liest, dann ähm, ist es halt einfach schwierig oder auch keine Übung direkt hat. Ähm, und da war einfach viel Kommunikation nötig, sodass ich jetzt aber sagen würde, dass wir an dem Stand sind, wo das eigentlich ganz gut funktioniert. Okay. Und äh, Stefanie, wie lief es bei dir? Also dadurch, dass ich ja kein Lehramt studiere, ähm, hatte ich jetzt nicht solche Probleme. Ich bin noch aus dem zweiten Semester, weswegen ich auch nicht irgendwelche Aufgaben oder sowas äh, zu organisieren hatte. Ähm, weswegen für mich selber der Start eigentlich relativ einfach war, dadurch, dass ich auch nicht so Probleme habe, äh, mich auf Computersachen einzulassen. Mir ist nur aufgefallen, dass es für viele wirklich eine Hürde war, sich darauf einzulassen, ähm, digital zu arbeiten, also so schon Sachen, die einfach von vornherein versucht wurden, so zu machen, wie in Präsenzlehre oder eben einfach gar nicht gemacht wurde. Gerade im Bereich der Kunstgeschichte ist dort sehr viel einfach nach wie vor nur eine PDF. Und ähm, das fand ich für mich selber schwierig, weil sich irgendwas nur durchlesen ist für mich nicht wirklich studieren. Das kann ich dann doch auch ohne Studium. Ähm, und das fand ich ein kleines bisschen anstrengend, aber die meisten, äh, zumindest im Englischbereich, haben sich wirklich große Mühe gegeben, auch von vornherein große Mühe gegeben, ähm, da wirklich was auf die Beine zu stellen, dass man ähm, zumindest äh, so, weit möglich, so weit wie möglich ähm, sinnvoll Lehre machen kann. Es gab immer wieder ein paar kleinere Hürden und manchmal auch äh, gewisse Misskommunikation, aber im Allgemeinen ist auch, wie ich, wie mir aufgefallen ist, die Kommunikation offener geworden, zumindest äh, im Bereich Studenten und Dozentenkommunikation. Also das fand ich eigentlich sehr gut und so war der Start auch nicht so schwierig, weil man relativ schnell ein Gefühl dafür hatte, ob man jetzt wirklich jemanden die E-Mail doch noch schreiben kann oder, oder eben nicht. Okay, danke. Ich habe hier auch gerade ähm, kurz zur, zur Erläuterung, Ich, äh, wir haben hier so ein Tool eingebaut, da sehe ich immer, wenn Zustimmung auch von den anderen aus der Diskussionsrunde äh, folgt und hier kam gerade auch Zustimmung bei dem Punkt, dass Studieren äh, eben auch mehr ist als äh, lediglich nur ähm, Lesen und auch bei den anderen Äußerungen. Genau und abschließend noch, Gregor, wie hast du den Anfang ähm, des Semesters erlebt? Also ich hatte das gleiche Problem wie Veronika, dass ich mal im Blockpraktikum B war und äh, dann von einem Tag, also quasi nicht von einem Tag auf den anderen, sondern von quasi übers Wochenende äh, da rausgeworfen wurde und quasi nicht alle Leistungen, die ich erbringen musste, erbracht hatte. Ähm, und zudem hatte ich noch das Problem, dass ich halt Vater von einem dreijährigen Sohn bin und der dann äh, schlagartig nicht mehr in die Kita durfte. Das heißt, äh, selbst wenn man hier noch äh, in einer Familie ist, wo beide Elternteile da sind, ist das halt relativ kompliziert, dann äh, sein Studium erstmal schnell quasi umzustellen, zu gucken, äh, wie läuft das alles ähm, und dann muss man irgendwie ähm, das organisieren, wenn beide in der Eltern in der, äh, in der Ausbildung sind, dass beide halt aufeinander koordinieren müssen, wann äh, mache ich was, äh, wann habe ich irgendwelche Seminare, dass die sich ja nicht überschneiden und zwischendurch dann halt noch äh, das gemeinsame Kind, was dann natürlich auch nicht runterfallen soll und wann ist Zeit ähm, halt da, dass, dass man die Seminare t, äh, besuchen kann und dass halt, äh, man sich auch um sein, sein Kind kümmern kann. Und das war tatsächlich bis vor anderthalb Monaten tatsächlich ein riesengroßes Problem, weil vor anderthalb Monaten erst die Kitas quasi wieder geöffnet haben. Und äh, wenn man dann halt quasi die, seine Seminare und ähm, sein Kind gemeinsam irgendwie organisieren muss, das war fast unmöglich, also das das bringt selbst den stärksten vermutlich an die Grenzen seiner Nervenfähigkeit. Okay, äh, vielen Dank, Gregor. Gut, damit haben wir erstmal ein paar erste Eindrücke aus den Anfängen des äh, Semesters gesammelt. Jetzt äh, gehen wir mal wirklich in das Revue passieren und schauen uns zunächst erstmal an, was hat denn wirklich gut funktioniert, bevor wir dann zu den äh, Aspekten kommen, die so gar nicht ähm, funktioniert haben. Also überlegen wir mal kurz, ähm, was hatten wir so für, für, für vielleicht direkt Highlights, einzelne Sachen, die passiert sind oder ähm, einfach irgendwelche Arbeitsformen, die besonders gut funktioniert haben. Ich, äh, von meinem, zu meinem, also ich kann vielleicht mal beginnen. Ich persönlich finde durchaus sehr fruchtbar ähm, in der digitalen Lehre Kleinstgruppenarbeiten. Also das Arbeiten mit äh, Breakout-Räumen beispielsweise, wenn man jetzt von, von Zoom spricht, denn ähm, häufig können ja Seminarräume, also wenn wir an das klassische Seminar denken, da ist man meistens gar nicht der Platz, um kleine Gruppenarbeiten ähm, direkt im Seminar leisten zu können und äh, sich dann auch auszutauschen, ohne dass der andere, die anderen Gruppen einen sozusagen stören. Aber was, äh, was habt ihr denn noch an ähm, positiven äh, Erfahrungen oder ähm, Techniken, die funktionieren, zu ergänzen? Stefanie. Also ich war zuallererst sehr froh, als ich erfahren habe, dass die Uni einen eigenen Matrix-Server bekommt, weil ich das auch unabhängig von diesem Semester als ein sehr, sehr nützliches Tool erachte. Gerade weil ja wirklich auch jeder Studenten-Account dann mehr oder minder automatisch bekommt. Und das tatsächlich vieles erleichtert, wenn es dann richtig genutzt wird. Und allgemein bin ich auch so ein sehr großer Freund von diversen asynchronen Formaten, einfach weil man sich damit die Zeit auch besser einteilen kann, weil man wirklich äh, Sachen mal irgendwo hinschieben kann, wo man vielleicht eher die Möglichkeit hat, es sich anzuhören und nochmal Revue passieren zu lassen. Und ähm, ich äh, finde auch äh, gerade da die, die Videoaufzeichnungen sehr schön, ähm, weil es einfach, ja, wie gesagt, auch zum Wiederholen ist ja eine schöne Sache ist. So also was die Synchronformate angeht, ähm, hat das, sofern denn die Technik richtig funktioniert, hat eigentlich auch sehr gut funktioniert. Und ich war angenehm überrascht, äh, dass, dass es einen auch durchaus zu mehr Mitarbeit motiviert. Also, okay. ja... Danke, äh, Stefanie. Hier vielleicht auch noch kurz äh, ergänzt, dass hier nochmal Zustimmung äh, einmal für das, Ein, äh, für das Einführen von Matrix ähm, kam und dann eben, dass die asynchrone Lehre auch die Vorteile ähm, liefert, es sich zu späterer zum späteren Zeitpunkt nochmal anzuschauen. Jessica, du hast äh, dich auch noch gemeldet. Ja, also ich wollte ähnliche Sachen sagen, dass mit dem Auf, zum Beispiel auch, dass ich sagen kann, ich gucke mir den einen Teil der Vorlesung an dem Tag an und arbeite das dann durch und mache den zweiten Teil an dem anderen Tag, dass ich das auch ein bisschen splitten kann. Ähm, fand ich zum einen sehr angenehm und ähm, zum anderen hatte ich auch eine Vorlesung, die äh, zwei Doppelstunden ging. Die wurde zwar synchron auch über Zoom gemacht, aber es war trotzdem ganz angenehm, weil man sich einfach nach dem Talks äh, zwischendurch einen Kaffee holen konnte oder so. Ähm, das war schon ganz angenehm, ähm, genau. Und ansonsten finde ich, dass man einfach sehr, sehr viele Skills gelernt hat, was zum Beispiel eine digitale Infrastruktur aufstellen für eine Gruppenarbeit angeht, ähm, die ich sonst vielleicht einfach nicht gelernt hätte. Ja. Okay, vielen Dank. Ähm, ich möchte vielleicht auch noch anmerken, gut, das ist natürlich auch, äh, wird nicht in jedem Seminar der Fall sein, als einen weiteren positiven Aspekt ich hatte das Gefühl, durch so Projektarbeiten oder Ähnliches, die es gab, dass man jetzt mal wesentlich bewusster mitbekommt, was die Studierenden im Seminar eigentlich schaffen. Weil häufig, wenn irgendwie eine Seminararbeit oder so geschrieben werden wird, ich bekomme ja gar nicht mit, was die anderen Studierenden da dann letztlich leisten. Und wir haben tatsächlich dann die Ergebnisse auch zielgerichtet in einzelnen Seminaren ausdiskutiert. Das habe ich persönlich als sehr... Äh, fruchtbar äh, empfunden, einfach auch zu sehen, was, was andere ähm, Studierende so schaffen. Da würd ich mir, das das würde ich mir auch für, für die Zukunft durchaus wünschen. Aber da kommen wir später auch noch mal ähm, hin. Gut, jetzt haben wir schon mal erste positive Aspekte gesammelt. Kommen wir doch mal zur, äh, zur Gegenseite. Also was ähm, hat in euren Augen gar nicht geklappt? Was, äh, wo gab es Frustration? Ähm, wo, ja, wo muss ich definitiv... Was ändern? Veronika. Genau, also, ich, also den, den, den positiven Sachen kann ich mich nur anschließen, wollte ich noch bemerken. Negativ fand ich zum Beispiel hatten wir Seminare, die nur über äh, schriftliche Chats ähm, stattgefunden haben und das auch zu einer zeitgebundenen äh, Zeit. Das war extrem schwierig. Also wir waren irgendwie 60 Leute oder so und man kann sich das vorstellen, eben echt aus anderen Chatsituationen aus um privaten wenn da mehrere Leute irgend zeitgleich irgendwas schreiben, das endet meistens in ein größeres Chaos und das ist dort halt auch passiert und das hat mich extrem demotiviert. Also ich habe dann auch das Seminar kaum noch aktiv mitbeteiligt äh, machen, also mitnehmen können. Ich habe dann meistens nur noch mitgelesen irgendwie, weil ich einfach zu langsam im tippen war. Also das war dann das Thema war schon vorbei und ich war dann erst so bei meiner Meinung irgendwo. Genau, aber das hätte man halt leicht äh, mit einem einfachen irgendwie äh, virtuellen Chat äh, lösen können mit Kamera und Sprechfunktion. Wurde aber halt von der Dozentin nicht angestrebt, weil es für sie zu kompliziert war, das war nicht sehr schade. Also das war so meine, also die negativste Sache, die vielleicht erzählenswert ist. Okay, danke schön. Ähm, Jessica? Also ich kann mich insofern anschließen, dass ich glaube, dass alle Seminare, Vorlesungen, Übungen, die nur darauf beruhen, dass man Dokumente hochlädt und in schriftliche, in schriftliche Kommunikation, und da ist es egal, ob es ein Forum ist oder selbst ein Matrix-Chat, das, ähm, das ersetzt es halt nicht. Also man braucht irgendwie zumindest in irgendeiner Form mündliche Kommunikation und ähm, das hat sich eigentlich bei mir in allen Seminaren und Vorlesungen nach und nach entwickelt. Das war halt vor allem am Anfang schwierig. Und deswegen will ich aber, das habe ich vorhin vergessen, wirklich nochmal auch die Kommunikation an der Stelle loben, zumindest mit meinen Dozierenden. Also die haben sich schon Mühe gegeben, dann auch tatsächlich das im Semester schon zu evaluieren und äh, zu versuchen, da darauf einzugehen. Aber ich meine, das war jetzt meine Erfahrung. Ich glaube, da gab es auch wirklich viele andere Beispiele. Okay, vielen Dank, Jessica. Stephanie, was sind deine ähm, Erfahrungen, der? Also wo, also, wo ich so Kritik? Also mein, meine negativste Erfahrung war ein Kurs, wo der Dozent unbedingt darauf bestand, Präsenzlehre zu beantragen, trotz dass es in dem Bereich einfach wirklich absolut nicht gerechtfertigt ist, weil ich meine, wir brauchen kein Labor, kein gar nichts. Und ähm, ich habe mich dann aus dem Kurs auch abgemeldet, da das für mich selber nicht machbar ist. Und äh, das fand ich als wirklich am negativsten. Und am zweitnegativsten würde ich die Kurse betrachten, wo es gar keine Kommunikation gibt und wirklich nur und ausschließlich PDF-Dateien. Außer äh, wenn man dann wirklich ein Tutorium dazu besucht hat. Ähm, und dass dann entsprechend die ganze Arbeit für die Kommunikation an den Tutoren hängen geblieben ist, was natürlich auch wirklich ein großer Workload ist, was meiner Meinung nach ungerechtfertigt ist, da auch die Dozenten sich ein bisschen darum kümmern könnten. Und das fand, empfand ich wirklich als negativ. Ansonsten hat eigentlich nicht nur gestört, dass BigBlueButton sehr große Probleme mit Breakout Sessions hat. Also zumindest bei den äh, Geräten, die ich habe, hatte ich öfters Probleme, dass ich äh, nach einer Breakout Session nicht mehr ins Audio reingekommen bin, ohne den Rechner komplett neu zu starten. Und da verpasst man leider sehr viel von der Vorlesung. Was dann nicht sinnvoll ist. Oder dass halt auch äh, die, die Gruppenarbeiten zeitlich zu kurz gefasst waren. Wenn man das äh, die ersten Male macht und vielleicht die Technik wirklich ein Problem hat, wenn man halt auch in die Breakout-Session nicht gleich reinkommt, weil da irgendwas schiefläuft ähm, und dann die Gruppenarbeit schon zur Hälfte rum ist, weil man nur drei Minuten dafür bekommen hat. Äh, das hat mich äh, zum Teil sehr geärgert, weswegen ich mich dann von den Kursen auch äh, verabschiedet habe, weil das für mich auch kein produktives Arbeiten war, wenn es vor allem auch jede Sitzung so ist. Und... Ja, das sind glaube ich so die einzigen Punkte. Okay, danke schön. Und ähm, Gregor? Ähm, ich muss doch das sagen, dass es bei mir tatsächlich kaum irgendwas gab in den Kursen, die ich belegt habe, die großartig negativ ist. Also ich könnte jetzt ähm, so Kleinigkeiten anmerken, äh, wie das Zoom ab und zu einfach mal den Klang, also wenn man reinkommt, wo man nichts hört, das ging aber relativ schnell zu lösen. Oder dass man halt einfach mal also Zoom sich nicht eingewählt hat oder ähm, diese Breakout-Rums einfach äh, mit zehn Minuten einfach sehr knapp bemessen sind, aber das sind alles so Probleme, die äh, nicht großartig ins Gewicht gefallen sind und die leicht zu beheben sind. Also ich denke, das kann man auch festhalten, wenn es einfach sehr wenig negativ ist. Okay, Dankeschön. Und Jessica, du, hast, äh, du wolltest noch mal was ergänzen? Ja, eine Sache, die mir noch eingefallen ist, die ich vorhin nicht mit genannt habe. Ähm, was ich problematisch fand, wofür jetzt vielleicht die Dozierenden auch direkt nichts konnten, war, dass sehr, sehr lange unklar war, wie die Prüfungen stattfinden, wann sie stattfinden, ob sie stattfinden. Das ähm, war noch ganz, ganz fürchterlich. Und was ich auch noch glaube, was ich noch anmerken möchte, ähm, wenn Seminare eins zu eins probiert werden, so zu übersetzen, dann braucht man nicht darauf hoffen, dass genau so eine Mitarbeit existiert, wie sie real ist. Also das, was Stephanie angedeutet hat vorhin, dass es da mehr Mitarbeit gibt, also das äh, war bei mir in dem Seminar, was eins zu eins so umgesetzt werden wollte, definitiv nicht der Fall. Und äh, ich würde sagen, dass ich eigentlich rege mitarbeite, aber das ist einfach, das kann man in dem Seminar so nicht machen. Also man fragt nicht über eine Videokonferenz, ob jemand anderes mal den Text vorlesen kann. Also, da kommt man sich auch einfach ein bisschen blöd vor. Ähm, genau, also da ist einfach eine Weiterarbeit an den Tools oder an den, an den Formaten nötig. Okay, ähm, kurz zur Ergänzung. Bei dem Punkt mit den Prüfungen gab es gerade Zustimmung von allen. Ähm, also das ist, glaube ich, wirklich äh, von, von uns allen ein, ein wichtiges Anliegen. Stefanie ähm, hat sich gerade auch noch mal zu Wort gemeldet. Oder wollte sich noch mal zu Wort melden? Oh nein. Echt? mathematische dort ist so umgesetzt werden soll, wie man sie normalerweise in einem Raum miteinander hätte. Das kann natürlich nicht funktionieren, da muss man sich auf neue Ideen einlassen. Und vielleicht überlegen, wie man das anders machen kann. Und in den Kursen, wo es anders umgesetzt wurde, ist zumindest, also habe ich, zumindest ich bei mir gemerkt, dass ich signifikant mehr mitmache als sonst, da ich auch sonst eher sehr verschlossen bin und Gruppen von Menschen nicht gern rede, wohingegen ich jetzt am Rechner damit keine Probleme habe und es deswegen für mich so leichter ist. Bloß dafür muss, das, muss die Veranstaltung darauf auch angepasst sein. Im digitalen Raum kann man nicht agieren wie in einem Klassenzimmer. Okay, danke. Jetzt war tatsächlich der Anfang von deiner Antwort. ist wegen der Internetverbindung, glaube ich, gerade nicht vollständig zu hören. Also da sieht man auch wieder, das sind Probleme der digitalen Lehre, die durchaus auftreten können. Aber der zweite Teil ist dann auf alle Fälle hörbar gewesen. Da haben wir auch, glaube ich, noch ein wesentliches Problem. Wer also kein ähm, fixes Internet die ganze Zeit hat, für den wird es auch ähm, hier und da mal schwierig. Gut, dann kommen wir doch äh, noch zu einem ganz, ganz wichtigen Punkt. Was wünschen wir uns ähm, für die Zukunft? Was wünschen wir uns für das nächste Semester? Also Präsenz, Hybrid, ähm, Komplett digital, was, was können wir mitnehmen? Ja, Das soll jetzt noch unser äh, dritte, der dritte und äh, wichtigste Block in meinen Augen sein. Ähm, genau, Gregor, fang einfach mal an und was, was du dazu zu sagen hast. Ähm, also die Situation ist ja nach wie vor ähm, nicht ganz klar, wie das jetzt weitergehen soll. Ich habe gehört, dass es äh, irgendwie hybrid weitergehen soll. Ähm, allerdings, also ich, ich kann das nachvollziehen, warum der Wunsch nach Hybriden äh, unterrichten beziehungsweise hybrider Lehre da ist, ähm, halte es aber extrem für extrem schwierig, das durchzusetzen, weil am Ende ist die Folge ja, dass ähm, große Veranstaltungen wie Vorlesungen quasi äh, digital stattfinden, sprich ähm, äh, im besten Fall aufgezeichnet werden, so dass man sich sie sich quasi angucken kann, ähm, wenn man möchte. Ähm, Im schlimmsten Fall aber doch irgendwo synchron übertragen werden und dann ist halt einfach das Problem ähm, wenn ich in einem Seminar real äh, in den ähm, Räumen der TU sein muss und dann ganz, ganz schnell innerhalb von äh, 10, 20 Minuten einen Raum finden muss, in dem, wo ich mich dann hinsetzen kann, äh, am besten noch mit anderthalb bis 2 Metern Abstand zu meinen anderen Kommilitonen ähm, und mir dann quasi dann in den Räumen der TU eine Vorlesungsaufzeichnung angucken muss, damit ich äh, mit dabei bin. Also das, das äh, halte ich für einfach nicht machbar, also das, ähm, da, dann kann ich mich auch wirklich in einen, einen Hörsaal reinsetzen, wo zwei Plätze frei sind und das ist vielleicht dann sinnvoller als zu sagen, okay, sie müssen zwar äh, vor, äh, vor Ort da sein für die Seminare, aber dann auch ganz, ganz schnell ähm, auch eine Internetverbindung haben, einen Internetarbeitsplatz und, und Ähnliches, also ich, ich kann es mir beim Besten wenn nicht vorstellen. Dankeschön. Ähm, Jessica, wie ist deine Erwartung oder deine Wünsche? Also ich würde direkt mal auf Gregor reagieren. Ich glaube, das ist insofern möglich, dass man Vorlesungen, also Großveranstaltungen, tatsächlich aufzeichnen muss, beziehungsweise meinetwegen auch irgendwie... Folien mit Audio oder Skript zumindest mit Audiospor. Das, das geht schon auch. Aber dass man halt einfach zu verschiedenen Zeiten darauf zugreifen können muss. Also dass es eben tatsächlich dann wahrscheinlich nicht mehr so gut über Livestream geht. Außer man sagt, man macht das irgendwie nachmittags oder abends. Dann ist es vielleicht noch besser möglich. Ähm, aber ich halte es durchaus für sehr, sehr sinnvoll, gerade auch für die Erstsemester, nächstes Semester, ähm, die ja dann auch zu uns an die Uni kommen, dass Zumindest ein Teil, also gerade Übungen, Seminare wieder stattfinden, weil also ich persönlich hätte mir nicht vorstellen können, Mathe im ersten Semester digital zu machen. Also da wird man einfach konfrontiert mit einer ganz neuen Umgebung und man steht erst vor den Aufgaben und denkt sich so, what the hell? Und wenn man dann nicht abgleichen kann mit anderen Kommilitonen, dass es denen auch so geht, dann haben wir, glaube ich, eine sehr, sehr hohe Abbrecherquote. Ja, ähm, genau, da gibt es ja auch gerade wieder äh, Zustimmung von den ähm, anderen. Ähm, Stefanie? Ähm, ja, und zwar habe ich da zu, zu beiden Wortmeldungen gleich, gleich mehrere Sachen. Äh, zum einen wäre für die hybride Lehre eine wirkliche Kommunikation unter dem Planenden notwendig, damit man das wirklich auch so planen kann, dass man eben nicht an zwei Orten gleichzeitig sein muss. Ähm, und vor allem sehe ich äh, da auch das Problem, dass häufig zu viele nur an ihr eigenes Fach denken ähm, in, in vielen Bezügen. Und dass dort wirklich ähm, was getan werden müsste, weil äh, asynchrone Lösungen für große Vorlesungen dort wirklich die besten wären. Ähm, und bezüglich äh, allgemein, wie ich mir das Wintersemester vorstellen würde, ich für meinen Teil hätte es am liebsten komplett digital, aber aus verschiedenen gesundheitlichen Gründen. Nicht bloß wegen Corona, aber da ich nicht das Master Dinge bin, äh, muss ich wohl mit Hybrid leben. Ähm, bloß auch für, für gerade für Erstis. ist ähm, kommt, nein, ich muss den Satz von vorne anfangen. Äh, gerade für Erstsemesterstudenten fände ich eben ähm, äh, Matrix gut, dass man ihn von vornherein ähm, dort. Gruppen ermöglicht, sich zu finden. Weil ich kenne das noch aus meiner Ese. Es ist so schwierig, auch in der ersten Woche überhaupt mit jemandem Kontakt aufzunehmen. Und man war immer dazu gezwungen, gleich jemanden irgendwie die eigene E-Mail-Adresse oder also private E-Mail-Adresse oder Handynummer oder so zu geben zur Kommunikation. Und das würde ja jetzt mit Matrix wegfallen. Und ähm, da wäre es halt interessant, dass man zusammen dass man vielleicht einfach wieder lernt, zusammen auch online zu kommunizieren. Weil man muss sich nicht notwendigerweise treffen, um miteinander zu reden. Also jedenfalls nicht, nicht ständig. Und man, man kann das durchaus umsetzen, noch im ersten Semester zueinander zu finden und sich auszutauschen, ohne in kleinen Räumen zusammenzustecken. Dank, Dankeschön, äh, Stefanie. Äh, hier hier gibt es äh, vereinzelt dazu, äh, dazu Gegenstimmen, inwieweit äh, eine direkte Kommunikation äh, auch über Chat oder digital in gleicher Weise und Qualität äh, möglich ist wie im, im realen äh, Treffen. Das möchte ich da kurz dazu ergänzen. Äh, wir hören erstmal noch die äh, Stimmen von Veronika und dann gibt es hier noch einige Re Reaktionen auf die bisherigen Äußerungen. Genau, also ich würde mich auch sehr über eine Hybridlösung freuen. Ähm, ich muss dazu sagen, ich habe in meinem Studienablaufplan wahrscheinlich keinerlei Vorlesungen mehr, also nicht mehr so viel. Das meiste sind alles nur so noch Seminare und gerade da würde ich es schon sehr begrüßen, wenn wir da wieder Präsenz haben, weil ich habe lernen müssen, dass man sehr viel äh, auch zu den Texten, das ist ähnlich wie eine Präsenzlehre, man liest die zu Hause, das ist jetzt nicht viel anders gewesen im digitalen Semester. Aber gerade der Austausch von, mit Kommentaren, über Texte äh, ist elementar in meinem Studium. Und das hat halt über Chatfunktion überhaupt nicht funktioniert. Also auch egal, ob mit Videochat oder nicht, weil es einfach nicht das Gleiche ist, wenn man halt zu so dritt erstmal über irgendwas diskutieren kann und dann später halt im Plenum was sammeln. Das funktioniert, hat bei mir nicht so funktioniert. Deshalb würde ich mich freuen, wenn das wieder zurückkehren würde. Trotzdem aber die Vorbereitung alles äh, vielleicht also in der Online-Lehre bleiben würde. Vor allen Dingen so Input-Videos äh, oder Impuls-Videos hatten wir ganz viel und die haben mir auch sehr gefallen, ähm, wo einfach schon mal eine Richtung für eine Diskussion vorgegeben wurde oder Aspekte eingebracht wurden, auf die man selber nicht bei der Lektüre kommt, dass man dann gezielt in Seminaren arbeiten kann und nicht immer als erstes, ja, wer hat den Text gelesen und ähm, wie sieht es aus? Wer hat sich Gedanken gemacht, dass das einfach wegfällt? Wer den Text nicht gelesen hat, kann sich das 15 Minuten Video angucken und weiß auch ungefähr, um was es geht. Aber ähm, wenn es halt jemanden interessiert, vor allen Dingen dann, der den Text gelesen hat, kann dann halt spezifisch mit Kommentaren darüber reden. Okay, vielen Dank, äh, Veronika. Äh, wir kommen schon langsam dem Ende der Zeit entgegen, aber ich habe hier noch drei Wortmeldungen, die ich gerne äh, abschließend noch äh, nutzen würde. Und deshalb Jessica. Was möchtest du noch ergänzen? Ja, also ich war die leise Gegenstimme bei Stefanies ähm, Aussage, dass man sich auch digital, ähm, ja, also man kann natürlich digital kommunizieren, aber dass man direkte Freundschaften schließen kann und irgendwie in den direkten Austausch kommen kann, das, das sehe ich persönlich nicht so. Also für mich war es auch wichtig, irgendwie mit Kommilitonen Mensen zu gehen, mich irgendwie... Von Vorlesungsraum zu Vorlesungsraum oder Seminarraum zu Seminarraum zu bewegen und ähm, ja, also genau. Und was mir aber noch wichtig war äh, zu ergänzen, was glaube ich ganz, ganz wichtig ist für das nächste Semester, ist eine einheitliche Struktur oder eine einheitlichere Struktur, gerade wenn wir jetzt sagen, wir haben eine Hybridform, ne? Dass man dann halt sowas vorgibt wie, ja, die Vorlesungsinhalte müssen asynchron irgendwie geteilt werden. Und dann sind wir nämlich schon wieder bei dem nächsten Punkt. Wenn das der Fall sein soll, dann brauchen wir eigentlich auch Weiterbildung im Sinne von, erstens, wie mache ich das? Zweitens, wie mache ich das mit Lizenzen eigentlich auch? Also wie ist es im Bereich Open Educational Resources? Und äh, genau auf die Fragen muss es Antworten und Weiterbildungsmöglichkeiten geben. Ja, guter Punkt. Da gab es auch gerade äh, viel Zustimmung zu deiner ähm, Aussage. Gregor, was möchtest du noch ergänzen? Ähm, es gibt noch zwei Sachen, die ich ergänzen wollte. Einerseits ist mir jetzt noch eingefallen, also wenn bloß die Seminare stattfinden, wird es trotzdem die Situation geben, dass sich wieder alle in den Pausen quasi in die Busse reindrängeln und dann ist wieder die Frage, inwiefern halt diese Abstandsregeln und Ähnliches sinnvoll ist. Und das Zweite ist, ähm, wenn man jetzt mal über das Wintersemester hinausdenkt, wäre es für mich tatsächlich sehr wünschenswert, wenn es eine Form von Flipped Classroom quasi an der Uni gäbe, sprich, dass Vorlesungsaufzeichnung, also Input quasi aufgezeichnet wird, sodass man das quasi dann im Nachhinein sich angucken kann, wenn man halt Zeit hat. Das kann man ja durchaus damit kombinieren, dass die Vorlesungen tatsächlich zu bestimmten Zeiten in den Hörsälen stattfinden und aufgezeichnet werden aber dass man halt auch trotzdem die Möglichkeit hat, sich das zu anderen Zeitpunkten anzugucken und dann halt auszudiskutieren in kleineren Seminargruppen und die Kommunikation mit dem Dozenten kann ja dann, oder der Dozentin kann ja dann trotzdem immer noch über Matrix stattfinden, beziehungsweise also besonders in irgendeinem Vorlesungs-Channel, sodass quasi die Fragen nicht doppelt gestellt werden und sich halt darüber auch eine Diskussion ergibt. Okay, danke schön, Gregor. Ähm, Stefanie? Du hattest dich auch noch zu Wort gemeldet. Ja, ich, ich hatte tatsächlich auch an was Ähnliches gedacht. Wie gesagt, ich verstehe durchaus, dass, dass Menschen gerne sich miteinander persönlich treffen und unterhalten. Bloß, dass man die Planung dessen komplett ins Digitale äh, verlegt und sich wirklich in kleinen Gruppen trifft, um eben zum Beispiel die Menschenansammlung in Bussen und so zu vermeiden. Und überhaupt, dass zufällige Menschen gleichzeitig in viel zu kleinen Räumen stecken. Dass man das einfach auf kleinere Gruppen aufteilt, aber dafür funktioniert eben das klassische Modell des Seminars nicht wirklich. Da bräuchte man wirklich die Möglichkeit, das flexibler über den Tag verteilt zu machen und sich in kleineren Gruppen zu treffen, wo eben entsprechend Kontaktknüpfen über eine entsprechende Online-Lerngruppe funktionieren könnte. Bloß dafür müsste man halt auch miteinander kommunizieren und das ist mir viel aufgefallen das fehlt vielen dass sie sich darauf nicht einlassen können wirklich äh, an, an chat regelmäßig zu benutzen zum beispiel um eben auch ab und an mitzubekommen wenn irgendwas gesagt wurde und ich rede hier nicht von komplexen themen sondern wirklich absprachen also dass man vielleicht weiß ich nicht matrix auf dem handy hat und ab und an doch mal mitbekommt, wenn jemand was geschrieben hat so dass man sich dann absprechen kann sich zu treffen und, und wirklich was zu machen, weil ich verstehe, dass das Persönliche wichtig ist, Bloß dafür muss ich nicht den ganzen Tag an der Uni sein und äh, ja, also muss ich einfach nicht den ganzen Tag dort sein. Das kann ich auch wirklich so verlegen, dass ich es wann anders plane. Okay, vielen Dank, äh, Stefanie. Wir sind jetzt schon über die äh, geplante halbe Stunde tatsächlich drüber, deshalb äh, würde ich das jetzt beenden. Es, ich denke, hier gibt es noch ganz, ganz viel Diskussionspotenzial und äh, vermutlich werden wir auch noch eine zweite oder dritte Runde dazu äh, produzieren, weil wir können in einigen Bereichen noch deutlich in die Tiefe gehen. Ich denke, was wir uns ganz, ganz grob für das nächste ähm, Semester mitnehmen können als Wunsch, der von uns Studierenden kommt, ist ein Konzept, ein einheitliches äh, Konzept, und wenn das gut steht ähm, und da alle miteinander, also alle auch zusammen mitarbeiten können, dann kriegen wir das schon irgendwie hin. Und wie das dann aussehen wird, das äh, werden wir noch sehen. Genau, wir bedanken uns ganz herzlich für die, ähm, eure Aufmerksamkeit und ähm, wünschen euch ja eigentlich schon mal einen guten Sommer und ganz wichtig, bleibt gesund. Ja, das war ja eine ganze Menge an Input, äh, der hier in dieser halben Stunde gelaufen ist. Ähm, wie Sie und ihr gesehen habt, habe ich äh, mir einige Notizen gemacht. Und ich würde ganz gern ähm, darauf jetzt nochmal Bezug nehmen und schalte deswegen mal die Kamera auch um. Vielleicht ganz kurz, ähm, äh, was man zusammenfassend sagen kann, ist offensichtlich, dass... Der zentrale Wunsch danach, dass es ein einheitliches Konzept gibt, eine einheitliche Struktur, an der man sich orientieren kann, an der vor allen Dingen bestimmte Termine ähm, klar kommuniziert werden, sodass in die eigene Planung das Ganze integriert werden kann, scheint, einer der der, scheint eines der zentralen Anliegen der Studierenden zu sein. Ähm, was ich nur unterstreichen möchte, ich kann nur so viel sagen, dass wir zum Beispiel an der Fakultät SLK ab August im Institut für Germanistik an einem gemeinsamen Konzept arbeiten werden, dass wir dann auch kommunizieren können und schlussendlich, dass wir dann so etwas realisieren werden können für das Wintersemester, nämlich, dass wir eine einheitliche Kommunikationsstruktur haben überhaupt so etwas wie ein Konzept und uns durchaus darüber im Klaren sind, dass man im digitalen Raum nicht agieren kann wie im Klassenzimmer. Das hat Stefanie gesagt. Also wir brauchen neben einer verlässlichen Kommunikationsstruktur, neben einem Konzept für die digitale oder Lehre in Präsenz, auch so etwas wie eine neue Didaktik. Und sehr häufig wurde hier der Flipped Classroom genannt, an ganz unterschiedlichen Stellen. Nämlich, was hat gut funktioniert? Ähm, das schiebe ich jetzt mal ganz kurz weg. Was hat gut funktioniert im Semester, was hat weniger gut funktioniert? Immer wieder ganz wichtig die Perspektiven auch ähm, Studierende mit Kindern oder Studierende mit gesundheitlichen Beeinträchtigungen, die tatsächlich sich nicht so schnell bewegen können äh, oder auch Sorge haben müssen, wenn sie im ÖPNV unterwegs sind. Aber was ist das zentrale Moment? Das zentrale Moment kritisiert wurde, wenn hauptsächlich asynchron und schriftlich kommuniziert wird im Semester, aber auch, wenn synchron und schriftlich kommuniziert wird. Das sind die zwei problematischen Kommunikationsachsen gewesen oder natürlich, wenn überhaupt nicht kommuniziert wird, aber das versteht sich, glaube ich, von selbst. Gefordert hingegen wurde mehr oder weniger eine Zweiteilung in allen diesen drei Slots mit Vorteilen, Nachteilen und dem, was man sich wünscht, nämlich, dass man so etwas wie einen asynchronen Input hat, ja und dass man so etwas wie einen synchronen Austausch hat und dabei idealerweise sowohl mündliche wie schriftliche, ähm, mündliche wie schriftliche ähm, äh, Modi benutzt, um nicht nur in Schriftkommunikation ähm, miteinander umzugehen. Stichwort Zehn-Fingertippen. Ich glaube, Veronika Salbach war das. Ja, daneben ähm, der Flipped Classroom schon erwähnt als ein zentrales, also eine zentrale Idee, die Digitalität eigentlich nicht voraussetzt, aber mit Inputs entsprechend begünstigt wird und dementsprechend dann ähm, die Arbeit äh, vorstrukturiert und zwar in Reinsgruppen für die es natürlich dann so etwas wie eine Raumkoordination und Planung geben sollte im digitalen Raum und ganz zentral wurden auch genannt Lizenzproblematiken äh, das Thema Weiterbildung, und zwar möglicherweise für Studierende und Lehrende gleichzeitig. Da wir das aber wahrscheinlich alles nicht in einem Schlag realisieren werden können, würde ich zwei Dinge ins Spiel bringen, nämlich zum einen, ich muss ich aufpassen, dass ich jetzt nicht zu dick schreibe, also wir hatten hier das Thema OER, das wird uns noch häufig beschäftigen, und zum anderen das Thema der Weiterbildung. Und hier würde ich die Makerspaces ins Spiel bringen. Die Makerspaces und Mentoring-Programme. Ja, so viel, glaube ich, für heute zu diesem Gespräch, zu diesem interessanten Input ähm, und zu dieser ähm, Auswertung des Gesprächs. Ähm, diese Präsentation werde ich jetzt fortführen und fortsetzen für den Fall, dass es hier noch Anschlussgespräche gibt die ich mich sehr freue. Für heute äh, soll es das erstmal gewesen sein. Vielen Dank noch einmal an der Runde. Die Rechte im Übrigen für das Originalvideo liegen mit einer Creative Commons Lizenz bei Eric Gebel. Das heißt, äh, er kann natürlich dieses Gesprächs, äh, diesen Gesprächsmitschnitt bei, auf seinem eigenen YouTube-Kanal veröffentlichen ähm, und auch alle anderen sind eingeladen, dieses Material, was ich hier zur Verfügung stelle, weiter zu benutzen. Ich bin ganz herzlich, Ihr Alexander Larsch, und hoffe, dass wir uns dann beim nächsten Mal und beim nächsten Video in dieser Reihe wiedersehen.